So, schauen wir mal direkt rein hier. Okay, wir können halt direkt schon sehen. Ja, der tag ist egal, das ist halt wegen dem Kopieren. Ja, man kann sehen ich habe schon mal probiert, den Account zu duplizieren. Und <lacht> ihr könnt auch gerne checken der Leon weiß Bescheid. Ähm, die Undercover-Accounts zumindest sind eh immer kommt egal, ist jetzt nicht auf den Namen achten. Äh, ja So, wir schauen mal erstmal rein bei. Ich würde sagen erstmal bei Schwarzmarkt. Schauen wir erstmal rein. Ähm, hier haben wir die Aufträge, wir haben noch einen Dreier am Stüssel. Ähm, wie gesagt, man kann halt sehen, dass äh, das bei euch dann alles noch vorhanden ist. Bei mir jetzt nicht, weil ich den Account schon mal probiert habe zu duplizieren. Und dadurch kommen halt einige Fehler und das ist halt kacke. Deswegen habe ich nur zwei Bestechungen und 20 Bundle. Die öffnen wir erstmal auf den Spando. So. RPK, man kennt den alten Hasen. Ehre. Ihre. rpk klassen wäre auch richtig heftig. Ja. Das ist Renovator besser als nahkampf man kennt so ich würde sagen wir ziehen die 20 bundles einfach mal auf entspannt runter und da schauen wir mal rein nichts am start also wie gesagt den kollegen habe ich nur in der beschreibung verlinkt schreibt ihn gerne an er weiß nicht und äh, ja wie gesagt ihr können halt sehen was er an und kann und so wir ziehen es leider nicht mehr auf. okay Outfits auf, sind eh die besten <lacht> man kennt es mal so eine XMC oder so eine KVK wäre noch schmacki aber egal so wo mir der was ein geiler Kopf so Schaut doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr Bock habt auf mehr solche Videos oder halt allgemein Black Ops 3. Würde mich freuen und ich denke mal, okay, die, den Baseballschläger haben wir gezogen, stabil. Ich denke mal die einen oder anderen interessiert sich vielleicht auch, wie ich, bis in 3 Spiele oder allgemein im DO3 das Thema. Ich denke, da gibt es noch einen oder anderen, die das noch schauen. Bisschen von Fortnite wegkommen, man kennt es. Und... Wie gesagt wenn mein, man mein, auch mein kabel was ich jetzt hier von der Elgato noch brauchte nachbestellt das kommt jetzt morgen glaube ich an oder am mittwoch ich weiß es nicht und dann kann ich halt auch wieder streamen mit der und das ist natürlich auch eine richtig gute aktion das war eine richtige kacke an dem wochenende Okay, auch nichts gezogen mungo <lacht> okay das letzte bundle die letzte Kiste, okay, haben nichts gezogen. Okay, egal, machen wir mal hier noch Doppeltag, haben wir auch nicht. Tagesdoppel ran hier. Dann mal los. Klingert, sieht auch nice aus. Okay, das war auch nichts. Können wir uns einfach weitere seltene Vorsicherungen. Sieht auch wieder nach nichts aus. Auch nichts gezogen in der Stelle. Jetzt letzte Kiste ah, da kam grad was Schönes. Ah, alles natürlich wieder da ah, kommen die 200. Coins die geben wir auch gleich mal aus. Ja, drum, wenn die noch auf den Account drauf werden. So, das war von an der Stelle. Okay, perfekt. Am erstmal Eingeben von gesehen sind da ganz normal Specialisten. Die tun sich halt auch mit übertragen. Man kann den sehen hier und ich hab halt geheim. ja also man kann halt sehen, die übertragen sich halt mit, weil das halt ein duplizierter Account ist. Ähm, Unlock Olds, beziehungsweise äh, wenn ihr einen Level 1000 Account habt oder allgemeinen Unlock All, -All habt oder halt Prestige Meister seid, dann könnt ihr halt auch hier ähm, eure Prestigezeichen ändern. Wie gesagt, ist auch ganz nice. Ich nehme meistens das hier und könnt, wenn ihr wollt auch natürlich auf Neustart drücken, dann seid ihr wieder Level 1. Äh, schauen wir mal rein jetzt in die Klassen, was denke ich mich am meisten interessiert. Ähm, fangen wir mal ganz oben an, wir haben wir die Manowar mit der RK5 Und man kann halt auch schon sehen, dass hier das weiße, was ihr da seht, diese, dieses weiße Bild Das ähm, sind sozusagen, man hat ja 10 von 10, oben rechts kann man hier sehen Und man, man sozusagen schaut euch jetzt mal die Manowar an, die Manowar nimmt einen Platz weg Dann sechs Aufsätze, das heißt es sind schon mal sieben Plätze weg Plus die RK5 und den Aufsatz sind wir schon mal bei 9 und die ganzen Perks im Prinzip halt über 10 kommen automatisch. Das sind sozusagen diese Glitch-Klassen, die jeder spielt, und mit zwei Schüssen man tot ist. Ihr wisst Bescheid. Und man kann auch dieses, auf primär dieses Feuerzeichen sehen. Das ist halt dieses Heatwave sozusagen. Das heißt, wenn ich jetzt mit ich halt mit Sense spiele, kannst du halt in heatwave Das heißt, du kannst halt als Firebreaker sozusagen, kannst ja eben schocken sozusagen. Und äh, das kannst halt auch mit, mit diesen Heatwave-Klassen sozusagen. Das heißt, du kannst mit Sense spielen und die Heatwave-Klassen nebenbei. Auch im Aktivieren, du nun Gunfight bist. Finde ich ganz krass OP. Okay. okay, noch eine ganz andere Klasse. Aufsätze bloß anders gemacht und die Perks anders. Hier haben wir eine Kuda. Ja, ist auch eine ganz nice Waffe RK5. Warum ist ja RK5 da unten drin? Okay, hier haben wir einmal die BRM. Hier haben wir einfach mal gar nichts. Ich würde sich. Kann ich jetzt hier draufklicken und und irgendwie was ändern? Weil irgendwie hat sich das Ende nicht übertragen wollen, ich kann das irgendwie ändern. Das ist natürlich heftig eine RK5. Äh nee, wie heißt sie? RPK. Mit Hebive-Klassen. Oh. Jemand die Westphal mit mehr? mehr oh, Okay, wir haben auch wieder nichts. Die, die Klasse ist einfach prätschig und es ist nicht dritt. Das wurde komplett eine VMP, ganz nice. eine VMP mit Glitch Klasse ist absolut overpowered. Dann habe ich noch eine Menu eine andere Klasse auch ganz okay, würde ich sagen. Ich würde sagen, ja, das waren erstmal die Glitch Klassen. Ja, hier kann man sehen, ich bin ab der 4er KD. Kann man sehen, Medaillen, denke ich mal. Das weiß jeder, was das ist, bzw. was ein Unlock All ist heutzutage. Ja, ich denke mal, das war's jetzt mit dem Sinne, mit dem Video. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt auf mehr sowas, dass ich noch mehr Accounts vorstellen tue oder mehrere Motter. Oder vielleicht was anderes im Black Ops 3 macht, dann gerne in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, ich weiß nicht, ich lese mir jedes Kommentar durch, ich bin nicht abgehoben wie andere. Und äh, ja, ich sagen, haut rein, noch einen schönen Tag und bis morgen.